Willkommen zurück zu Pokémon Silber, aber es ist hier keine Friedensstimmung, es ist hier eher eine schlechtere Stimmung, würde ich sagen. Für die Leute, die nicht wissen, was jetzt passiert ist, ich gebe euch mal ein ganz kleines Recap. Auf jeden Fall haben wir Kurt getroffen in Atelier City und irgendwas ist hier faul, auf jeden Fall. Und er äh, wollte nachschauen, was hier los ist und ist runtergefallen und hat sich jetzt irgendwie seine Beine gebrochen oder so. Und jetzt müssen wir äh, helfen. Und bevor wir es aber machen können, werden wir wohl erstmal von einem zu weit genervt. Okay, und mir fällt gerade auf, es ist gar nicht mal so schlecht, dass ich Amphi vorne habe. Denn ähm die diese Rüpel ähm, ist es gut, wenn man einen elektro hat, kann man sagen. Gut, Feuerpoke ist auch nicht schlecht. Na, vielleicht switch ich mal hin und her. So, erstmal kämpfen gegen ihn. Mist, ich stand da oben wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier irrenunter gefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir raus. Oh, oh. Und oh, ich liebe dieses Team. Rocket Rüpel. Moment, Rocket? Also Team Rocket? Aber hieß es nicht, die sind vor drei Jahren... Naja... Oder ich sag's anders, hieß es nicht, die haben vor drei Jahren aufgehört? Irgendwas ist da doch faul. Vielleicht werden wir heute noch ein bisschen mehr erfahren dazu. Und selbst wenn nicht, wir werden es auf jeden Fall noch äh, in den nächsten paar Parts, denke ich mal, erfahren. Glaube ich, doch müsste eigentlich gut. Das war aber der erste. Habt ihr gesehen, der hat fast gar nichts drauf, dass er jetzt nur Radfraz hatte? Hat mich jetzt aber schon ein bisschen gewundert, weil normalerweise hat der Zubal und Smogon Rettern, was auch immer. ne. Ach, heute ist nicht mein Tag. Klar haben wir den fleckmons die Routen abgetrennt und dann verkauft. Wir wollen nur Profit machen. Genau, wir sind Team Rocket und für Geld machen wir alles. Die haben den Fleckmonster die Route abgeschnitten? Ho, ho. Heilige. Ey, was willst du denn? Wir sollen aufhören, den Fleckmonster ihre Routen abzutrennen? Ja, versuche uns alle zu besiegen. Tja, das wird eigentlich ein Kinderspiel, muss ich dazu sagen. Okay, zwei Sachen zu dem Sprite. Zum einen sieht es aus wie Jessie, und zum anderen sieht es aus, als hätte sie vier Arme. Oder sehe ich das nur, Sehe ich. Also Ich glaube, das sollen die Haare sein, aber sie trotzdem seltsam aus. So, wir haben ein Zuba. Das ist schon mal schönes Fressen für unser Amphi. Und zwar wird es auch ein bisschen dauern, bis äh, mein Flamesack und unser Amphi sich komplett entwickelt haben. Aber ich meine, in der Form, die wir gerade haben, sind sie auch sehr stark. Außerdem werden wir nach der zweiten Arena schon ein nächstes Teammitglied bekommen. Was ich sehr nice finde. So, und da sehen wir schon zwei sehr äh, typische Rocket-Pokémon. Zubat und Rettern, wie ich es vorhin schon angemerkt habe. Wir werden sie auf jeden Fall in diesem Let's Play noch öfter sehen, diese Rüpel. Das kann ich euch schon mal sagen. Ohne allzu viel zu spoilern. So, und das war's. Easy. Da sieht man den zweiten nochmal. Du Vorlaut Bike. Ach ja. Vielleicht meine Roten wachsen schnell nach. Was ist falsch daran, sie zu verkaufen? Kann ich schon verstehen, aber... Das ist einfach... Unmenschlich, Alter. Das macht man nicht. Stell dir vor, nur weil bei dir irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwas nachwächst. Heißt das ja nicht, dass man es gleich wieder... dass man es gleich abschneiden muss. Für den Profit. Nein, nein, egal. Oh Gott. Ähm, wir sollen aufhören, den Fleckmonds ihre Routen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Da müsst ihr es das vorstellen. Diese Rüpel hier dringen einfach so in die Stadt ein, nehmen sich die ganzen Fleckmonds mit in den Brunnen, verstecken sich da im Brunnen, schneiden einfach den Fleckmonds ihre Routen ab, einfach nur weil sie ja wieder nachwachsen und sie durch die Routen mega viel cash machen können im, im Schwarzmarkt. Ja. Da muss man auf jeden Fall erstmal was gegen machen. Das geht echt nicht klar. Die wohl schmeckt, so eine so eine Fleckmann-Route? Soll ich vielleicht lieber nicht drüber nachdenken, oder? Nein. Ich glaube, in irgendeinem Gen-2-Spiel konnte man die sogar kaufen. Ich glaube, in Kristall war das. Ja, gut, jetzt kommt nur Zubat. Ich wollte eigentlich rüber wechseln, aber wenn nur Zubat kommt, dann bleibe ich bei Amphi, ganz ehrlich. Ist eigentlich auch egal. Ihr seht ja, dass die Level 9 sind und was auch immer. Die sind einfach viel zu schwach. So, oh, kein level ab, schade. Du bist zu stark. Tja. Wie geht's dir, Fleckmon? Ein Fleckmann mit abgetrennter Rute. Hä? Es trägt an den Brief. Brief lesen? Ja. Mike liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Fleckmon. Danke, Papa. Äh, what? Was? Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Scheint aber der letzte zu sein. Vielleicht der Anführer? Auf jeden Fall wird der Sau gemacht. Smoggern. Oh, Level 40. Cooper, der kann was. Äh, schon. schon eine Verbesserung, würde ich sagen. Oder was meint ihr, Leute? Schon nicht schlecht. <lacht> Ach nee, Ich bin vergiftet, oder? bin ich das oder nicht doch wie lange ging denn überhaupt die Spook animation das ist wenig so Echt wenig. aber er brennt super ich bin zwar vergiftet aber er brennt und da war ich nichts gegen <lacht> so leute wir werden auch heute schon die arena anfangen Vielleicht auch schon sogar schon schaffen. So, Amphi erstmal Level 17 und Flamesack Level 18. Oh, nichts. Okay. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns. Ja? Yeah, Team Rocket wurde vor drei Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Uh, uh. What? Moment. Hat sie gesagt... Also, als man behauptet hat, die Rocket hätte vor drei Jahren aufgegeben, war das eigentlich nur... Ja, wie sage ich's? Eine Lüge? Sie haben uns angelogen, sie waren drei Jahre lang Untergrund, underground, und haben da Pläne geschmieden oder so, habe ich jetzt verstanden. Und der erste Plan war, ganz viel Geld bekommen, durch Fleckmann Routen? Hm. Weiter so, Mike. Äh, ja, mir geht's irgendwie plötzlich einfach wieder besser. Danke. Ähm, Team Rocket es abgehauen. Beim Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Was mit der Fleckmann? Na, naja, Leute, ich kann euch sagen, den Fleckmanns wird's gut gehen, denn im Pokédex steht, dass Fleckmann es gar nicht mal wirklich bemerken, wenn sie äh, den, äh, wenn sie die Route abgeschnitten bekommen, den Schmerz merken die erst dann, wenn es eh schon so weit ist, dass er wieder nachwächst. Na nachwächst, wenn die Route wieder nachwächst. Vielleicht ist so ein allgemein sehr langsames Pokémon und wenn man ihnen weh tut, dann merken sie das eh erst Monate, äh, Momente später. Nicht Monate, Momente später. Habe mich gerade versprochen. Hi Mike, du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe, aber bitte nimm es. Oh, uh, ein Köderball. Ist gut, wenn man, ähm, fangen will. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Ja, ich habe meine Wiss, eine weiße. Ich werde an den tag brauchen, um einen ball zu machen, komm später wieder Okay, ich werde an den tag bra- ja, okay, das ist das gleiche Das Fleckmann, dass mir mein Vater gab, ist wieder da. Auch seine Route wächst wieder nach <lacht> Aber ich mag Fleckmon. So, und jetzt sind hier wieder alle Fleckmanns in der Stadt Okay, Moment der Stille. Ja, okay, das sagen alle. Hm. Ja, die mir merken das halt nicht. Das ist ein und sie bemerken nichts. Alles klar, aber dann würde ich sagen, jetzt halt endlich ab zur Arena. Aber ich frage mich gerade, wann sich unser Ei schlüpft. Ist sich die Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Eigentlich habe ich erwartet, dass das sich diese Folge noch schlüpft. So. Es sind schon laut zu hören, es wird bald schlüpfen. Hm. Na, vielleicht kommt es noch. Die Folge ist ja noch jung, nur die Hälfte ist vorbei. <lacht> so, erstmal rein in die Arena. Guten Morgen, wie geht's denn so? Yo, Herausforderer Kai ist zwar jung, aber sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Ohne meine Tipps wird der Kampf für dich sehr hart. Mal sehen. Mmh, Käfer-Pokémon Käfer mögen kein Feuer. Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Sie mögen kein Feuer? Da habe ich doch genau das Richtige für sie. <lacht> Genauso wie der Clefensaturm abgefackelt wurde, wird wohl auch diese Arena abgefackelt. Hi! das stellt man den Leiter heraus? War das ein Doppelkampf? Ja, ist es. Okay. Beziehungsweise. Damals gab es doch keine Doppelkämpfe. wow Was ist das für eine Farbpalette, für Weberrack? Weberrack ist normalerweise so hellgrün Und jetzt ist das einfach Giftfarben Okay das Sah es schon irgendwas aus? Auch auf dem Konzeptart? Ne oder? Ne, hey, oder? Wow, Ladybar, sein wann bist du so riesig? Lili war normalerweise einfach ein kleiner Käfer. Aber hier ist ein riesengroßer Käfer. Big Boy. Damn. Oder, Girl, ich hab mich nicht auf die auch das Ist ja auch egal. Oh, um Himmels Willen. Du bist wirklich stark. Unsere Käfer-Pokémon haben verloren. Was für eine Schande. Okay. Käfer-Pokémon sind cool und tough. Ich werde es dir. Was? was? Ich werde es dir. habe also, okay, hab ich es gerade. Also entweder habe ich gerade falsch gelesen oder stand wirklich. Ich werde es dir. Okay. Pff, geiler Fehler. Ich weiß nicht, äh, was sie sich dabei gedacht haben. Das besatzungsteam äh, Lol. Bye bye. Normalerweise so müsste Lenny die, die größte von der Raubi haben. Ungefähr. Nein! Macht halt gigantisch. Gut, aber Hornyu sieht auch ein bisschen groß aus hier auf dem Sprite. Aber gut, das ist noch okay, weil es steht ja so hoch. Und Lady -Bar, da geht gar nicht. Das, das, das liegt halt ganz normal, ne? Na, ist auch egal. Du hast bewiesen, wie tough du bist. Sie sind so cool, aber die meisten Mädchen mögen keine Käfer-Pokémon. Ich weiß nicht wieso. Ach, apropos die meisten Mädchen mögen kein Käfer-Pokémon. Oh, dazu komme ich gleich. Gibt's ein paar Trainer. Hast du die Fleckmunds gerettet? Oh Mann, bist du stark. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Ist das so? <lacht> Doppelkämpfe gibt es erst seit Gen 3, ne? Oh, da haben wir Mewtwo. <lacht> Vom Schrei her hat sich äh, Paras hat sich Paras immer früher angehört, als wäre das YouTube. Ist einfach nur eine K Also für mich ist Paras einfach nur eine Krabbe mit Pilzen auf dem Rücken. Was soll es denn sonst darstellen? Es Sieht für mich halt einfach aus wie eine Krabbe mit Pilzen. <lacht> Und die weiter weg nur eine Krabbe mit großen Pilzen. Vielleicht sollte ich sie ein wenig besser trainieren. Ja, wäre ich auch der Meinung. Stell dich doch nicht davor. Käfer Pokémon entwickeln sich sehr früh, das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Käfer-Pokémon werden von allen Pokémon immer sich am frühesten entwickeln. Ich kann zum Beispiel schon die letzte Entwicklung auf Level 10 oder so haben bei anderen Pokémon. Also das ist schon. für den Anfang gut, auf jeden Fall. Später mh, muss man für sich selbst entscheiden dann. Aber also von Anfang an sind Käfer-Pokémon echt nicht schlecht. Würde ich sagen. Wow, Bibor, dein Zweifel ist aber echt ziemlich groß. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass Bibor klein ist, aber so groß ist es auch wieder nicht. Ist halt... Ja, was soll ich sagen zu bieber Ist halt eine Biene, ne? Wow. Jetzt schlag eine gute attacke sehr gut aber zum glück resistieren wir das und du bist dann abgefackelt ich glaube ich habe sogar noch die arena in dieser folge Wär ich auf jeden fall für und War's? war es zur, zur arena leiter Rin? Ja? moment da komme ich gleich zu äh, entwicklung allein ist nicht genug ja das stimmt man werden stärker wenn sie sich entwickeln wirklich so und jetzt was ich vorhin meinte das hier ist der arena leiter name ist kai und ähm, ich möchte jetzt gerne dass ihr einfach mal Ra RATET. Für die Leute, die nicht wissen, die es nicht wissen, äh, die machen dann mit. Und die, die es wissen, machen nicht mit. Ich weiß nicht, wie ich das gerade, äh, Egal. Was ich da auf jeden Fall sagen will, ich mach's jetzt irgendwie kompliziert. Ähm, ich wusste zum Beispiel früher nicht, ob Kai ein Junge oder ein Mädchen ist. Und. Ich bin mal gespannt, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, was ihr denkt, was Kai ist. Ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Ihr werdet gleich den Sprite sehen. Und, ähm. Ich habe zwar immer nur das Remake gespielt, wo die Arena übrigens komplett anders ist. Das ist ein großes Rätsel. nicht ist einfach nur ja, ein paar Trainer. Das war's. Ähm, da sieht man das noch besser. Aber für die Leute, nicht, für die es nicht, die ja das Spiel halt nicht kennen, bin ich mal gespannt, was ihr denkt, ob das nur ein Mädchen ist. Ich werde es am Ende auflesen. Äh, aber ja, ich bin gespannt. Ich bin Kai. Ich verliere nie. Wenn es um Käfer-Pokémon geht... also ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Ich habe ein bisschen versucht, so ein bisschen männlich und weiblich für Kai zu reden. Da, da sieht man den Sprite. Ja gut, da sieht man ihn jetzt nicht so gut. Ähm, ich werde hier mal einfach äh, den Sprite oder einfach ein Artwork von ihm rein... Blend einblenden, wie er aussieht in Hard Gold Soul Silver. So, ein Saftkorn. Schönes Fresse. Warum hat er ein Saftkorn? Oder sie? <lacht> ja, okay, jetzt habe ich es ja schon gespoilert. Das ist ein R. Ich wusste es früher wirklich nie. Ich dachte irgendwie, es wäre beides. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich jetzt Kind dachte. Es war für mich irgendwie Junge, aber auch irgendwie Mädchen. Und er fängt jetzt schon mit seinem Haupt-Pokémon an. Hat er Kehrtwende? Oder hat er das erste erst im Remake. Ist das ist auf jeden Fall sein Haupt-Pokémon. Wenn man kein fall hat oder kein Flug-Pokémon, sollte man schon Angst haben für sich, weil es ist echt stark. Außer also du bist hochgelevelt Dann passt's. Dann sollte man es eigentlich überleben. Aber ihr seht ja schon, wie viel Damage es mir gemacht hat. So, Level 20. So, letztes Pokémon ist Kokuna. Warum, warum hat der Safkon Kokuna und Sichler? Warum hat er nicht Smetbo, Bibor und dann... Ja gut, wäre vielleicht ein bisschen zu stark, aber... Warum Kokuna und Safkon, Die können nichts. Come on. Ach Mann. Okay, da haben wir besiegt. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. Kennst du, du, du, du, du, du, du. die Vorzüge des Insektenordens? Durch ihn gehor gehorchen dir Pokémon bis zu Level 30. Deine Pokémon können zerschneider und nun auch außerhalb des Kampfes anwenden, aber du hast es nicht. Äh, bitte nehmen auch dies. 49? Okay. Weiß nicht, was die M 49. Die 49 ist. Hab's grad, ich, ich weiß sie nie auswendig. Ach, zornklinge. War das? Ich glaube, das wir nicht. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Boah, cool. So und Leute, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und ein Abo da lassen, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und oh, tatsächlich passiert gar nichts. Cool. Hm. Hört immer schön auf euer Fleckmon und habt Spaß. Haut rein.